Du gehst falsch. Hello again, willkommen zurück. Heute geht es um ein Thema, das uns alle betrifft. Unsere Gehweise. Wusstest du, dass die Art, wie du gehst, sich auf deine Gesundheit auswirken kann? Und dass viele, gar fast alle von uns, falsch gehen? Aber keine Sorge, das kriegen wir wieder richtig. Fangen wir mal mit einer kurzen Biostunde an. Auch wenn ich die hasse. Wenn du mit der Ferse zuerst auftrittst, setzt du eine Schockwelle frei... So blöd sich das auch anhören mag, die sich durch dein Bein, durch das Knie und durch das Becken bis in deine Wirbelsäule ausbreitet. Das kann langfristig zu Gelenkproblemen und Schmerzen führen, aber wenn du stattdessen mit dem Mittelfuß auftrittst, verteilt sich der Druck langsam und gleichmäßig auf deinen ganzen Körper und reduziert so das Verletzungsrisiko. Klingt gut, oder? Aber wie gehst du nun richtig? Naja, stell dir einfach vor, du trägst einen Apfel unter deiner Fußsohle. Du willst den Apfel nicht zerdrücken, sondern ihn langsam auf den Boden setzen. Das bedeutet, dass du zuerst mit dem Ballen deines Fußes auftrittst, dann den Fuß vollständig aufsetzt und schließlich mit dem Zehenbereich abstößt. Das fühlt sich vielleicht am Anfang etwas ungewohnt an und sieht auch so aus, aber nach einer Weile wird es zur Gewohnheit. Einfach schleichen wie im Zeichentrickmann Aber wie kann man diese neue Gehweise in den Alltag integrieren? Wie bei allen Angewohnheiten ist der Trick einfach langsam anzufangen. Achte einfach bewusst darauf, wie du gehst. Wenn du merkst, dass du mit der Ferse zuerst auftrittst, korrigiere dich einfach selbst und versuche mit den Ballen deines Fußes zuerst aufzutreten. Es kann auch hilfreich sein, barfuß zu laufen oder Schuhe mit einer dünnen Sohle zu tragen, um ein besseres Gefühl für deine Fußstellung zu bekommen. Das war es auch schon für heute. Ich hoffe du hast etwas neues gelernt. Und wirst ab jetzt bewusster gehen, sodass du, hoffentlich, keine Rückenprobleme bekommst. Wenn dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen. Ein Abo wäre auch toll. Falls nicht, ein Daumen runter ist auch okay. Aber dafür konstruktive Kritik in den Kommentaren. Bis zum nächsten Mal. Okay, ich hoffe, daraus kriege ich was zusammengeschnitten.